Die Bundeswehr hat damit begonnen, deutsche Staatsbürger aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen. Die USA haben ihr Botschaftspersonal bereits ausgeflogen. Auch Großbritannien, Frankreich und andere Staaten haben Evakuierungsaktionen organisiert. Im Sudan kämpfen seit einer Woche zwei rivalisierende Gruppen aus der Militärregierung gegeneinander. Grundsätzlich haben sie eine Waffenruhe für die Evakuierungsflüge zugesagt. Um die Aktion abzusichern, wurden westliche Militärverbände nach Jordanien und Djibouti verlegt. Diese Fotos veröffentlichten Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium heute auf Twitter. Zu sehen Vorbereitungen zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan. 1000 Bundeswehrsoldaten sind beteiligt. Die erste deutsche Militärmaschine landete kurz vor 16 Uhr in der Hauptstadt Khartoum. Die Mission war tagelang vorbereitet worden. Im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts halten Mitarbeiter Kontakt zu Deutschen im Land. 300 Menschen sollen auf der Evakuierungsliste stehen. Am Mittwoch war ein erster Versuch gescheitert, da es noch keine Garantie für eine sichere Landung auf dem umkämpften Flughafen Khartoum gab. Hier sind sozusagen zwei Armeen unterwegs, hochgerüstet mit schwerem Gerät. Die gegeneinander Krieg führen. Und da ist dann ohne eine Absprache mit beiden Kriegsparteien kein Einsatz möglich. Die haben zum Beispiel Flugabwehrraketen. Eigentlich braucht eine solche Mission ein Bundestagsmandat. In diesem Fall, sagt FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann im Bericht aus Berlin, gehe es zunächst auch ohne. Wenn Gefahr im Verzug ist, wenn es um das Leben von Menschen geht, können wir natürlich nicht erst hier zusammenkommen. Insofern gibt es immer Informationen, dass wir sozusagen vorab das, was getan werden muss, ist übrigens die Aufgabe der Exekutive, das ist dann auch zu tun. Und dann wird eben entsprechend dieses Mandat im Nachhinein mandatiert. Die USA hatten ihr Botschaftspersonal und dessen Familien bereits zuvor evakuiert, wie Präsident Biden und Außenminister Blinken auf Twitter bestätigten. Der britische Premier Sunak gab ebenfalls bekannt, dass die Rettungsmaßnahmen seines Landes abgeschlossen seien. Auch andere Staaten haben ihre Bürger aus Sorge vor den Kämpfen im Sudan aus dem Land geholt.